Ein wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, euer Pandorus wird hier und heute, meine liebe Community, wie ihr schon im Titel lesen könnt, zeige ich heute ganz easy, wie ihr das Simpsons Easter Egg macht. Ganz easy, das Simple. deswegen damit Intro ab und let's go. So, wir sind angekommen in Simpsons. Die Map sollte ja, glaube ich, fast jeder kennen, auch durch mich, durch meine TikTok Streams. So, das ist eigentlich ganz simpel, das Isaac, e aber für die einen oder anderen doch ein bisschen schwer. Zurück musste ich mir auch kein Tutorial angucken dafür und habe es selber rausbekommen tatsächlich. Aber ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, die Map ist ein bisschen buggy. Das heißt, ähm, macht das Isaac e so schnell, wie es halt geht, sage ich mal ist halt auch nicht so schlimm, aber wie gesagt, das e ist jetzt auch nicht so krass, wie ihr das halt kennt von Origins oder keine, keine Ahnung von Transit oder was weiß ich nicht und natürlich auch noch für die einen anderen, die es nicht wissen, wenn ihr den Strom aktivieren wollt, müsst ihr die Tür aufkaufen und straight hier hochgehen und den Strom aktivieren, Es kann ein bisschen rumlecken ist normal, aber es dauert 1-2 Sekunden, dann ist es auch schon wieder weg und ich zeige euch natürlich auch, wie das funktioniert mit Pack-a-Punch wo die ganzen Zahlen sind, welchen Zahlencode ihr eingeben müsst, ganz easy, zeige ich euch, kein Problem. So, natürlich den allerersten Schritt natürlich zu absolvieren, müsst ihr Pack-a-Punch öffnen. Das ist ganz easy, das zeige ich euch genau jetzt. Ich bin natürlich schon Runde 20, ich habe alle Perks, das wäre natürlich die Voraussetzung. Ähm, ihr könnt natürlich auch schon eher Pack-a-Punch öffnen, ist klar, wenn halt die Punkte da sind. Ähm, empfehlenswert natürlich erstmal alle Türen aufzukaufen, logischerweise auch hier, die Perks könnt ihr euch für 1000 jeweils kaufen. Und nicht einzelne, klar könnt ihr euch auch einzeln kaufen, kein Problem. So, fangen wir erstmal an mit dem ersten Schritt und zwar mit den Zahlen. Das zeige ich euch gleich, ihr müsst erstmal runter in den Tunnel gehen. Das ist Punkt Nummer 1 und müsst natürlich hier alles aufkaufen. Sprich, ihr kommt von der Seite und müsst hier die erste hier aufkaufen, könnt natürlich hier aufkaufen und müsst hier aufkaufen, um natürlich wieder rauszukommen. So, und hier sind diese drei, sage ich mal, äh, Punkte, wo ihr dran schießen könnt oder natürlich neifen könnt. Dementsprechend zeige ich jetzt euch äh, auch, wo die ganzen Zahlen versteckt sind. Fangen wir erstmal bei grün an, grün ist hier, das wäre eine 3, meistens ist die Zahl sowieso immer nur hier, also haben wir schon mal die 3, das heißt ich kann runtergehen wieder in den Tunnel, 1 ist er schon da, 2, 3, okay, 3 haben wir, gehen wir raus und gehen zu rot, rot ist auch immer gleich, das ist hier im Haus, müsst ihr die Tür aufkaufen und ist immer hier, das heißt hier, also die Zahlen sind auch immer unterschiedlich, das müsst ihr auch wissen, dementsprechend wäre das jetzt bei mir die 5, so 1, 2, 3, 4, 5, und die letzte Zahl ist die blaue Zahl, die ist tatsächlich unterschiedlich. Sie kann hier drinnen irgendwo in den Ecken sein, sie kann natürlich auch, wie bei mir jetzt im Fall, hier um der Ecke sein. Also ihr kauft ja quasi auch die Tür hier auf und denkt sich, warum ist hier nichts. Liegt daran, dass ja meistens auch die Zahl hier hinten an äh, der Ecke sein kann, das wäre jetzt dementsprechend die 4. Oder die blaue Zahl kann auch hier hinten sein, in dieser Ecke. Zack, 1, 2, 3 und 4. So, natürlich könnt ihr jetzt erstmal ein bisschen Spam hier, weil manchmal connectet das nämlich nicht hier. So, ein Pack a Punch ist offen. Der nächste Schritt, wenn ihr Pack Punch geöffnet habt, ist der nächste Schritt, diese Bombe runterzuschießen. Das wären dementsprechend die hier. Zack. Natürlich lässt sich nur nur runterschießen, wenn ihr Pack Punch geöffnet habt. So, dann könnt ihr hier hingehen und könnt sie aktivieren. Das heißt, ich habe jetzt 15, also könnt ihr oben sehen, ich habe 15 Minuten Zeit, diese Donuts damit zu füllen. Mit diesen Zombies natürlich. So, aktuell für dieses ganze ist e habt ihr jetzt 15 Minuten Zeit. So, der nächste Donut ist hier. Quasi entgegengesetzt von der Straße. So, dann machen wir den auch noch schnell vor und es direkt schon zum nächsten. So, der nächste Donut ist gefüllt mit Zombies und gehen wir direkt hinter das Haus und hier ist der nächste Donut. Also sprich der dritte Donut, den wir jetzt brauchen. Den filmen wir jetzt auch mit Zombies. Oh, also, natürlich hinten ist es ein bisschen heikel, natürlich gerade in den High Rounds. Okay, hinten ist auch der letzte Donut, das wäre der fünfte und der ist das schwierigste mit. Den müsst ihr natürlich am besten füllen, wenn der hier hinten steht. Zombies können nur von vorne kommen. So, das nächste Ding ist over. Wir haben natürlich jetzt den nächsten Schritt fertig, so... Der allerletzte Schritt, den ihr jetzt machen müsst, sind, die einen anderen haben es vielleicht schon gesehen, diese Knöpfe. Die müsst ihr in der richtigen Reihenfolge drücken. Das zeige ich auch jetzt, wie das funktioniert. Das ist ganz easy und ganz simpel. Ihr hört natürlich auch an dem Sound, wenn das richtig oder wenn es falsch liegt. Das zeige ich euch jetzt in dem Sinne bei diesem Knopf jetzt hier. Der wäre jetzt in dem Sinne falsch als erster Knopf. Das heißt, wir gehen direkt zum nächsten. Also hinten, wie gesagt, die Knöpfe sind immer gleich. Hier hinten ist der erste Knopf. Hier an dem Haus ist der nächste Knopf. Der ist jetzt in dem Sinne auch falsch, der nächste Knopf ist ja auch hier hinten hinter diesem Haus ist natürlich auch falsch, das heißt ich muss zum nächsten. Der nächste Knopf ist in diesem anderen Haus, der ist hier der funktioniert jetzt in dem Sinne auch nicht gut. so der nächste ist hier hinten so der ist richtig, das soll jetzt an diesem klicken das heißt ich muss jetzt gucken, okay gut der erste funktioniert lass uns gleich mal direkt den nächsten probieren, das wäre dementsprechend der hier der funktioniert auch direkt, also das heißt die zwei habe ich schon mal richtig in der richtigen Reihenfolge getroffen Schauen wir direkt mal den hier. Der funktioniert auch direkt. Werden wir direkt den hier benutzen. Der ist zum Beispiel jetzt falsch. Das heißt, ich gehe jetzt wieder komplett zurück. Aktiviere die anderen drei, die ich jetzt davor aktiviert habe. So, dann gehen wir direkt zu dem hier hinter. Weil der andere hat dann ja nicht funktioniert. Der war hier. Richtig. So, Zombies kommen wir mal raus. Und der letzte Knopf ist der hier hinten. In dem Sinne bei mir. Zack, dann kommt noch so also ein Klingelton. Das heißt, ich habe die Bombe jetzt in dem Sinne erschärft. Ihr bekommt, jetzt, ihr kommt, ihr bekommt auch mal unterschiedlich diese Zangen gesporen, Die braucht ihr natürlich um zum Schärfen. Ist klar. So, drückt natürlich vier eck um diese, ähm, diese Zangen natürlich da rein zu placen. So, jetzt deaktiviere ich quasi die Bombe, wenn das jetzt hier funktioniert. Okay, durch die Zombies kann ich jetzt nicht. Okay, jetzt. So, ich deaktiviere gerade die Bombe. zack okay hat funktioniert das Easter Egg ist in dem Sinne halt schon abgeschlossen wie gesagt es ist ein kleines Easter Egg ganz simpel ihr könnt euch jetzt wie ich das zum Beispiel jetzt mache 50.000 Punkte erformen und könnt euch natürlich euch freikaufen Dann wäre die Runde jetzt direkt beendet so ich habe die 50.000 Punkte zusammengefahren bei Runde 25 natürlich könnt euch jetzt weiterspielen aber in dem Sinne für das Easter Egg würde ich das euch nur zeigen so ich habe 50.000 Punkte Wir können das Spiel mit 50.000 Punkten beenden und damit ist die Runde auch in dem Sinne beendet sprich ich habe das Game gewonnen habe das Easter Egg geschafft Ganz easy, ganz simpel. Das ist das kleine Easter Egg von Simpsons gewesen. Ich hoffe, ich konnte es mich gut erklären. Falls Fragen entstehen sollten, gerne in die Kommentare damit. Oder gerne auch privat über Instagram. Kein Problem, ich helfe jeden, antworte auch natürlich auch jeden. Wie gesagt, das war das Easter Egg von The Simpsons. Quasi The Dome Simpsons. In den nächsten Tagen folgt auch schon das nächste Custom Games Video. Also der Glocke aktivieren, Abo da lassen, um nichts zu verpassen. Ich werde auch die ganzen Wochen wieder natürlich früh live auf TikTok sein. Also das heißt, auch da gerne abchecken. Würde ich mich freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, bin ich raus für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Kurz geht raus und Pandoro ist raus. Ciao, ciao.